und willkommen. Mein Name ist Daniel lp Und ich bin Battle Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Mario Party. Ja, wir sind wir sind jetzt dabei und auf Marius Rainbow Castle. ein vorteil mhm. für mich. So, ich bin dran. Ja. Ich würfel eine Acht und jetzt geht's ab nach oben. Oh. Hey, da ist Bowser. Hi. Der da. Es ist hart, so weit zu kommen und dann zu verlieren. Es ist meine Schuld. Nimm diesen Stern. was Was? der stern soll eine fälschung sein der ist nicht da, das ist er nicht er ist echt er kostet dich 40 münzen also oh, dann bis später oh, no. ein echter z da dankeschön ja. wenn jetzt jemand den turm umstellt dann müsste ich den eigentlich bekommen ja das ist gut Oh, komm schon! Minus noch mehr. Ja, wir kommen Sehr auch. Gut. Minus noch mehr Münzen. Da bin ich jetzt mal eine höhere Zahl. Ja gut. Dammt. Äh... Egal, wo lang, ne? Ja, es ist, ist egal. 1, <lacht> 2, 3, 4. und jetzt mehr ne? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Uh. Nice. Dann kassiere ich mal den ersten Stern ein. Sehr gut. Schweinerei. gut <lacht> du Schweinerei. Ich habe genau 20 Münzen. Was mache ich nur damit? Äh, ich ja. Nein, du hättest auf Nein drücken müssen. Damit wow. hättest du gewonnen. Nein! Aber beim nächsten Mal. Verdammt. Cool. Auf einem Meer von Wolken, Thron und diese Burg. Ja. Hallöchen, ja, ich habe schon was gekauft. Ich gehe mal dann. Ne? Ja, ne? Und jetzt noch mal den Münzen und noch mal Nochmal Es gibt's doch nicht. Nur noch bergauf kommen jetzt dann. Hm. Nein, ich schon wieder Drehsieden, Wahnsinn. <lacht> oh, das schon wieder. Oh Mann, okay. mein Arm macht das doch gar nicht mit. <lacht> Aus kann ich gar nicht so schnell tippen. Ich auch nicht. Ah. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Oh, drrr, recht lang längst lang. Ah. Ja, diesmal verlieren wir, glaube ich, obwohl oh, da, da, da, da, da, da, da. Ah. Oh, verdammt. Boah, ja, yeah. oh, neuer man. Rekord. Aber das tat weh. Noch einmal zehn Münzen. Ja. Die reichen werden reiche, haben wir ein armer Und ja. wir an, nur noch eine Münze. recht so. Ja, ausgezeichnet. Okay. Na schon wieder ein. Oh, tanz den Limbo mit Mario. Ja. Mal sehen, ob er überhaupt den Limbo tanzen kann. Tanzt den Limbo unter den Stangen hindurch. ledig dich zurück und springe vorwärts, den du A drückst. Mal sehen, ob er das kann. Oh, graziös. Er ja, ist so graziös. Geh tief auf tiefer. Ja. was sehr im ist an dieser sich ja, also <lacht> ja aber er hat es geschafft ja nicht mal an der sich überhaupt nicht stecken er ja. kann ich auch aber er hat es geschafft ganze matte nach hinten bewegt als ob sie gar nicht da wäre Neun Ja! was nur noch ein Stern. Um Gottes Willen, alle gegen okay. dich. Röhrenlabyrinth. Ah, okay. Guck mal, wie mein ja... Glück ist. Na, ja, dann versuchen wir dein Glück. Ja, warum kann er nicht so kurz sein? Na. Ich habe schon nicht draufgekommen. Hm. Ich mache hier. Nee. Glaub ich nicht gut. obwohl hm. ja, Come Komm Mario, Mario, Mario. Oh nee. Oh nee. No. Nein, eine zu... Eine zu früh, Mann. Ja. Das war mein Geld. <lacht> mein klein Geld. <lacht> die haben zu viel Geld, ey. Last 10 turns! Oh Gott. Willkommen auf dem Ausrufezeichenfeld. Möge das Glück dir auf diesem Feld beistehen. Du kannst verschiedene Ereignisse bewirken, wenn du die Blöcke stoppst. Wie Glück. Oh Münzen zu oh. Jemand muss mit 30 Münzen geben. Werden, werden, werden. Ich habe keine. <lacht> Die K. irgendwie lustig gewesen, wenn du mich genommen hätte. Ja, warte mal, wie viele hat, äh, hat der auch überhaupt noch? Ja. Na, cool, okay, komm. <lacht> <lacht> cool, okay. <lacht> nee, nehm ich ihn auch noch das restliche Geld weg. <lacht> oh. okay, noch ein bisschen lauer, ne? Oh mein Gott. Hey, du, du musst jetzt würfeln. Du musst eine Runde aussetzen. Cool. Wenn du Pilz gewürfelt hättest, dann dürftest du noch mal würfeln. Ja, ich mir schon gedacht. Ich habe auch den Pilz irgendwie angezielt, aber ja, aber es kam nicht, es kam nichts bei rum. Marius Big Band. Ja, jetzt müssen wir darauf achten, wer wer ist. Hey. Oh, ich habe eine violine oh. ja ich habe eine trompete sei ein mitglied der big band mario muss dirigieren hier dirigiere mit dem control stick und spiele mit A ein instrument bleibe dabei im rhythmus du hörst zunächst ein beispiel spiele die noten erst wenn wenn ihr einsatz angezeigt wird okay also mario dirigiert der hat oben links sein feld und wir haben unten halt unser feld Guten Tag! Star. Was denn? Wunderschön. Jemand, hör auf. Donkey Kong geworfen? Ja. Ja. Heißt, ich bin voll aus dem Takt gekommen. Wir würden den ganzen Hammer, ey mal, oh, cool. War jetzt nicht so schwierig? Okay. Jetzt ich mal wieder Münzen. Ich kann zwar nichts in dieser Runde mit denen anfangen, aber was soll's. schon wieder das. Na, mir mal ein paar Münzen. Ja. Mhm. Okay. Okay. Münzen. Das, ist <lacht> das darf nicht wahr sein. Gerade dass die Münzen bekommen, ey. Ja und jetzt werden, werden sie die wieder abgenommen. Wie ein bekannter musiker wie kannst du sagen ich wagen <lacht> du bist ein bekannter musiker das wüsste ja, okay. ich aber also nicht meine violinen gerade gehört ja ich oh. muss die oh, man muss der apfel machen Ah, das ist ein Bonusspiel. Hey, Glücksspiel, Nintendo-Spielen, das gibt's da nicht. Doch, das gab's früher. Aber deswegen, liebe Kinder, Glücksspiel, <lacht> ihr ist schlecht. Macht es nicht. Ja. Verkackt. Miss. Miss. Miss. Mist, sie, ja. haben ja, sie haben daneben getroffen. Sie haben daneben getroffen. Nein, nicht das große Münzprügeln. Oh, das klingt super. <lacht> Nein, das klingt nicht super. Vor nicht für mich. Ich versuche uh. die Person im bauserkostüm mit dem Hammer zu schlagen. Sie muss vor den anderen laufen. Nein. <lacht> Nein! Der Komm. Spieler im, im Baujob-Kostüm kann die Münzen, die er verliert, auch wieder einsammeln. Ja, ich gerne. Ne? Hey, hör, hey, Hört mal, wir können doch über alles reden. Gentleman! Ja, Na, genau, oh. nein. Was <lacht> Nein. Du schlage es hier ein. Aua! Meine, meine, meine, meine. Nein. Nein. Okay, mit den... Ah. Aua! Ja, oh. <lacht> Sehr gut. Jetzt Moment noch. Oh, no! Ja, Wir haben nichts bekommen, ey. Wir haben so oh, 15 Mann. Münzen geklaut. Ich will auch wieder münzen haben stern welchem Stern habe heißt das nicht, dass ich euch keine münzen haben will Oh man jetzt habe ich sogar ah. zu wenig ja, gut. ich habe sogar <lacht> das weg und ich, ich habe nichts ich wollte sterben das war mein ziel gewesen ja, gut. Oh, jetzt kannst du ja halt doch ja aber jetzt gehe ich an dem buhu ja vorbei One player mini game kommt pflanzen pflanzen pflanzen pflanze. ja, spiel spielen? ist bestimmt ja. einer der coopers der versteckt eine schatztruhe findet den cooper und schnappte die schatztruhe stand da angreifen ja ich kann, kann ja auch boxen ist auch deren schatz haben Okay. Ich weiß es. Ja, ich auch. Meine Verbindung ist instabil. Stand bei mir auch. Gerade. Es ist der hier. Ja. Das habe ich gewusst. Ich habe genau aufgepasst würde passt. Ich auch. Mir auch Münzen. Nein, meine. Du hast schon genug ich habe null gibt nichts ab habe ich mir hier hart und ehrlich verdient ich muss auch meine steuern mit moment mal du bist du bist doch der Yoshi, der niemals steuern zahlt naja guck mal das bau sagt ja hallo Ja, äh. nimm dem boot -Leck stern äh. Äh. Hm. Jetzt bin ich mal nur der einzige mit dem Stern. Ja. Warum bist du der einzige mit dem Stern? Ich verstehe es nicht. gefällt mir nicht. gefällt okay, mir schon. nicht. Gute Arbeit. Sagen, Gute Arbeit. Ja. Nehmt zehn Münzen. Bitte schön. Da steht immer noch. Lass mich Wohl, das muss ich weg. danke. Na ja, hier ne. 1 2 3 1 2 3 also kürzer ist der, ist der rechte weg ja und ich kann sowieso nichts ich meine ich kann schon münzen klauen aber willst keine münzen klauen nee. aber du weißt dass du keine münzen hast ja ich krieg schon also gut, okay du hast du hast drei münzen ich krieg die schon irgendwie zusammen ja irgendwie wird er schon Kanoneninsel, wir schießen Insel aus. Kanonen. Die Kanonen zählen auf die Insel, diese wackelt und kippt mit den Wellen. Versuche nicht herunterzufallen. Wenn eine Kanonenkugel die Insel trifft, siehst du Sterne. Weiche den Kugel mit Sprüngen aus. Ja, und versuche natürlich nicht ins Wasser zu fallen. Peng, peng. warum hat pause jetzt hier so, so ein bötchen oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Hey, hör auf hier überall will darum zu springen right. oh. Oh Gott, was oh. ich? Oh Gott, respekt! Oh. So ja. Oh, ja. ich? Oh Gott, Da bin ich? da da was bin da da da was bin ich? Oh ich? ich? ich komm auch nicht vorwärts. danke mal, wie man das macht. Oh, felder Jetzt soll ich da die Show oder? Lucky you, Platz ja, dürfen das das hat hat. Ja. Hm. Oh, bring auch hier. die Piranha Pflanzen, die ja aus den Röhren kommen. Für jede getroffene Pflanze bekommst du eine Münze. Okay. Locker. Und die entferntere Blumen kannst du mit einem weiten Sprung erreichen. Halte dazu A gedrückt. Äh. Hi. Hör auf gleich an. Ja äh. Äh. gut. Mach die dicke Kohle, ja. Der ja, Mann. Nein. Ja, schon auf die Kohle wieder drinne. Ja. Boom, boom, boom. Ja gut. Ach, ausgezeichnet. Wofür oh, Kohle ich hier ja bekommen? Der Kriminell. Maximo. Oh, Jos. Was fünf Pflanzen verfehlt. Ja, sehr gut. Einfach nach ein Plan. Ich krieg die Krise. Boah. Da auf jetzt ein Gummibärchen. Ein Gummibärchen. <lacht> vielleicht doch noch nicht so. Vielleicht doch noch nicht so viel gefreut. Oh, boah, das große Chance nochmal. Okay, komm, Mario, Mario. Wenn du jetzt meine Münzen sofort wegnimmst, ne? Mario. Okay. Yoshi. Mario. Mario, Mario, Mario. 20. Oh, die Ergebnisse. Dankeschön. die hätte jetzt nicht so viel einen unterschied gemacht dein eins ne. behalten geball ich genannt so heißt. <lacht> ich habe dich gar nicht so genannt bei Fall. diesen zwei gegen zwei bombsgeballen gewinnt wer zuerst punkte drücke und b im sprung um zu werfen müssen wir werfen die bombe auf was äh, den Kopf da oben oder was? ja auf den Kopf da oben okay okay wer werde werd über werd überhaupt den Ball Vario hat den Ball wer da auch gerade ein ja aber ja es gibt nur ein, eine Bombe oh, ja ja ah. du kannst angreifen ja Du dummer Eselaffe! Nein, nein. Euch oh. oh. oh, auch, okay. Ach ja, wir ein Team, stimmt. <lacht> genau. Ich gar nicht dran gedacht. Dieser dummel dieser dumme Eselaffe. Ha, das, das, das geschieht direkt recht, dass du damit jetzt auf dem letzten Platz landest. Okay. Bisschen zu weit. nicht auch das der rote Feld? Nein, ich gehe nicht mehr auf, auf rote Felder. Nee, mehr. nee. Mehr. Never! Das ist bitte. Schön, das ist auch gut. Hmm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay du könntest da gar nicht erreichen im nächsten zug nee. hm. aber trotzdem ich weiß gar nicht wer da ist eigentlich Oh, ist tot ja. ich habe ehrlich gesagt hat gedacht das war halt dieses turm änderungsdingen aber egal und oh, du darfst noch mal memory spielen okay, cool. Wieder. <lacht> Erste Feld direkt. Was, was? Irgendwie so, so ein glücksgriff Kann das sein? Blume. Das sind die Münzen. oder Build. Oder Jetzt bleibt dort offen. Also ich habe ja noch keinen. Ich bisschen. Das sind die Münzen. Was okay. äh. so. sechs Münzen plus? Ich krieg dann. Du ja. bekommst in Zeit zu viele Münzen. Das gefällt mir nicht. Ja selbst wenn du jetzt einen Stern bekommst, ne? ist ja immer noch meine münzen einholen merkt gerade mhm. okay. äh, oh, der kriegt gar kein aber oh, jetzt ist Bowser da ja äh. Äh. hallo hallo oh, geht schon wieder oh. Na, das ist aber schade oh, die party machen können und so ja ne? Da im er darf auch mal in die Pedale treten. Ja, ihr macht deine Fitness heute. Ja. Star. Ich hoffe, ob ihr überhaupt Weiß, dass das ein Geist hinter dem ist. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Etwas sehr nee. mächtig. Ja. Der, der Beruf wird ihn einholen und ja. Ja. Wow. hätte er sich einfach nur mal umgedreht, dann hat man nie mehr von ihm gehört. Noch fünf Münzen minus ja, wir sind zu wenig. Mein hat schon so gut wie trotzdem Man kann nicht genug verlieren, außen bleiben. Genau, kommst du mit rein. Öffne Was die Tür und verhindere, dass die stachel -Kupas den Schlüssel bekommen. Passe ihn mit B zu deinem Partner. Was ist pa ein Partner? ist äh, zu Leichter werden sich die stachel -Kupas nähern. Warte mal, wir sind mein Partner. Wir alle, wir spielen alle zusammen. Ah. Oh. Uh, ein Schlüssel aus Mario 64. Ja. Yeah. Mach was. Das weg. Das weg. Mach irgendwas. Okay. Cool. Ja gut. Gut gemacht, Team. Ja. Yeah. Yes. Hm. Oh. Das war einfach. Ich hab nichts gemacht. Yeah. Ich auch nicht. Oh, letzte fünf Runden. Oh cool. <lacht> noch ein bisschen nicht so schnell wie ich gedacht hätte. Ab Runden. Ja gut, okay. Wir werden noch wir, auch, wir jetzt auch, auch sehr viele einspieler spiele ja. ja, wer wer wird der große Superheld? Ich glaube, dass Mario gewinnen wird. Geil. Warum? Er sagt, ne? also jetzt haben, haben halt alle Fälle den doppelten Wert Außerdem also jetzt 20 Münzen Bonus bei ihm, wenn man bei ihm vorbeikommt. Und let's go, okay. einer zu wenig oh, und glanz beim Ding und oh, mhm. ganz so hoch. Aber, äh, Nein, ich Warum will das nicht Sport. spielen. Glaubt euch den Klempner. Warum du. muss ich jetzt schon wieder sein? Ich habe euch nichts getan. So regelmäßig wir der mal, du. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Stopp euch. Ja, ich habe eine, hab eine Strategie auch ausgefunden. Nein, oh ich hab ihn noch. Oh Mann, man viel mehr ausholen können, ne? Oh no! sie haben dir 15 mützen gestohlen no, und weißt fünf. du wie ich, und weißt du wie ich mich fühle für war ein wichtiges erlebnis das kann nicht wahr sein so hat wirklich ein ob das wolltest du würfeln ne? Ja. Na, in der nächsten Runde kriegst du einen Stern. Ich krieg keinen Stern. Wieso nicht? Weil Bowser oben ist. Echt? Ja, oh. echt. Das sagt er auch noch cool, ey. Dann habe ich jetzt nicht gewusst. Schon wieder. <lacht> <lacht> oh Mann. Der es läuft nicht gut, Leute. Ready, Ach nee, ich muss einen Controller. Ah, da okay. mal nach rechts fahren. Oh, danke Kong, wo? Oh. Geh nach deinen Links, ich mein dein recht. Ich hab' den Kokk wieder, oder? Oh. Nee, okay. Was hab's? Was Was ist das anstrengend, ey? Okay, dann holen wir mal einen Stern ab. ein falschen Stern, natürlich. Mann! Boah, ja, halt die Fresse, Bowser, geh mit mir. Geh mit mir! <lacht> Was ist das für eine Krabbe? Was ist das für ein now? Das ist ein Klapper. Ich bin gerade einen ripped off. Ich muss nur eine ganze Menge dahin reden. Ich sowieso nicht mehr schaffen den vier Runden. So, sind also drei. So, Warte, der. Hey. Bring weg. Bring weg. W Hallo. Da war eine ah. Menge. Ja. Muss bei glatten Stern holen, um mich aufzweitern <lacht> ja. die, die sind so schief wie die Türme von Pisa. Moment, es gibt doch nur einen Turm. So viel wir wissen. Ob es doch noch mehrere gibt. mir die sich anstellen. Hm. Ah. Oh. Ich brauche so eine Querspende. Ja. Denn wow. denn, Jetzt noch eine Münzen bekommen? Zwei. Zwei. <lacht> ja, zwei. Oder kommt noch zehn dazu? also okay. Und schon sagen. Hat jetzt irgendwie nicht so gebracht. Okay. Äh, keine zehn, bitte. Ja. Eine der Mal. Schon eine Vier, dass das möchtest du doch. du Möchtest du auch den Kumpel Bowser besuchen? Oh, Großes Tau wieder ein button nicht, nicht button menschen drehen. Also, ja, sehr gruselig aus. Ja, die hört zieht das Kostüm aus durch den Affen. Oh Gott, oh Gott jetzt ist er auf einmal also, super stark, ist klar. Ja klar, warum? Äh. Was so? Muss man in der bestimmten Richtung drehen vielleicht? Also ich, ich drehe mal im Uhrzeigersinn. Okay, gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ja, ah, wird schon keinen Unterschied gemacht haben, ne? So. gespräch noch drei Züge. Hm. Und noch einen Stern stehlen, ne? Du ja. Also ich hole mir ja, jetzt den um... zweiten. Sehr gut. Ah, schön, schönes Spiel. sie im Moment nicht. eindrücken müssen Ach, schon wieder vergessen Ach, mich früher daran erinnern man ja es tut leid beim nächsten Mal. hallo hallo oh. <lacht> da oh. ist er ja wieder ich möchte sterne kaufen ja. Ja, wollte sterne kaufen <lacht> wieder Der wird mir jetzt einen Stern klauen. Pass auf, ey. Der wird so, der wird sowas an einen Stern klauen. Ja, ich habe nur einen. Ich jetzt, wenn ihr beide mir jetzt noch einen Stern klaut, ey. Verbindung ist instabil. Dies wirkt sich möglicherweise auf den Ton aus. Jetzt gibt den Stern direkt ab. Pass auf. Ja. Wir haben hier viele lustige Spiele, komm, was spielen wir denn? Wenn sie nicht schon wieder Bowser's Tau ziehen. Münzen für Bowser. Okay. War... Okay. Also nicht so... War ganz lustig. War ganz lustig. Na. Oh. Na. No. No. Diesmal habe ich so einen Guss. Weißt du? Ja. So was von ich jetzt. Pass auf. Jetzt gehst du erst ein Stern. Ja, ich glaube, den kriegst du. Oh, da, da gehst du ja. rechts. Was geht ganz links? Ne, ich glaube, den kriegst Na du. Nach ganz rechts. Ne, da geht, geht ganz nicht. rechts. Es geht nach Donkey Kong. Nein. Nein. Warum ist so gut. Verdammt, weg! Dreck! Wie macht er das bloß? Wie macht er das nur? Eisfalls wieder seine Münzen zurückkommen, ey. Der hat auch, und er hat doch noch Plus gemacht dabei. Nein, ich kann das eigentlich wagen. Oh boy. Oh boy. At Hope me. Hold on. Josh. Joshi? Moment? Yeah. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. Ja. ja jetzt. Aber wer? hat nicht. Ja. Er, er hat zehn Münzen. Dann nehme ich, nehm ich ihn, nehme ich ihn ihm die einfach weg. Nehme ich ihn einfach weg. War hm. ich wohl diese welche Richtung, das hier alles gerade geht? Okay. Der Froh du durfte es noch mal füllen. Ja, wir so mit den Stern zurück. Wenn wir in einer Klaue durcheinander, das ist so ein Durcheinander. Mal Bewege dich in Geschwind zur Plattform mit der. F mit der Farbe von Tods Flagge. Bist du zu langsam? versinkt, versinkt die Plattform. Wie seid ihr auch so gespannt auf dieses Spiel. Ja, Mario. Mario. Komm, ja. <lacht> das kann passieren wenn man zu wild ist und fliegt nicht als einziger da gibt es da nicht mal bin nur der saboteur gewesen ich halt ja, ja, habe meinen unglaublichen kopf benutzt um donkey kong aus dem spiel zu katapultieren and I'm Vario. I'm John Mario. Oh man, What <laughs> must do? -hoo. Hooray! I won. Last turn oh, turn. ja, oh. wollte doch noch so viele Münzen klauen. Oh, jetzt kommt dann auch noch oh, um Gottes Willen mit der Schmerz, denn niemals ändern, äh, enden nicht ändern, dann enden. Na, oh, großes oh. Münzprügeln! prügeln. Sehr gut. Habt dem denn fett, sag? Ja. Er ist doch schon fett. Dann, oh. oh mein Gott! der Dead mehr, dead viel. Er 58. Glaubt ihr euch? Rum und Ehre. Oh. Uh. Ich will auch. Alter. Du kriegst ja nur du welche. Wir, wir kriegen gar keinen. Da. Oh, schade. Ah, verdammt. Oh, I Grausam, sie haben dir 25 Münzen gestohlen. So ein Mist. Ja, Mario ist Deutscher. Okay, cool. äh, du mal eben einmal den Turm ändern. Ja. Bis dann! Ja. <lacht> so, Sowieso niemand hier hin. <lacht> das spiel ne? Ja. Wüsten Sprint. Okay, jetzt weiß ich, wie das geht. Was hat das? Ja. Okay. Diesmal weiß ich jetzt. Du weißt es. Ja. Oh. Oh. Ihr wart zu langsam. Okay. Aber ist egal. Da gucken wir auf das Resultat mal. Ja. Sehr gut. Ausgezeichnet. Die gewählte Rundenzeit ist vorüber. Kommen wir zu den Ergebnissen. Wer wird wohl der große super Superheld sein? So, mit dem meisten Sternen ist, ist der Gewinner. Lass uns schauen, wie viele Sterne jeder hat. Wenn es nicht mittels der Sterne ent entschieden werden kann, muss die Entscheidung anhand der Münzen fallen. Lass uns schauen, wie viele Münzen jeder einzelne hat. Bevor ich den super Superhörnern nenne, werde ich die Gewinner einzelner Auszeichnungen mit einem Bonus belohnen. Also kann ich, ich mal noch verlieren. Spielstern. Der spielstern geht an Wario da er geht an mich dann geht er an stern ja okay wer, wer bekommt jetzt den letzten stern mario und donkey kong ich glaub, wir haben verloren ich glaube auch <lacht> was zum werte so, jetzt gewonnen ich glaub, ich glaub Mario. tatsache ja. Wie konnte das passieren? Was mag nun auf diesem Feld passieren, da alle Sterne gefunden wurden? Oh. oh. oh. Regenbogen. <lacht> <Double Rainbow. lacht> war in die ganze arbeit da ah, nein wieso bin ich denn als einziger ey, ich hatte ich war erster vorhin noch ja ich werde so behandelt ey. das gibt es jetzt einfach nicht ich auf dem bild hier vor ey. Was hat denn von Sind da irgendwelche, da sind da irgendwelche größeren Mächte am Werk. Ja. Das sind doch wirklich genauere. Das sind doch große Mächte am Werk. War, zwei ich war, schnell. Ich war vorhin nur auf dem ersten Platz, ist bin ich auf einmal auf den letzten. Wie geht denn das? Ja, boah, Ich habe ich hab ganz knapp den Stern bekommen aber trotzdem wie konnte vario so viele münzen bekommen verstehe es nicht ich mit irgendwas nee. in Führung. ich glaube nicht mehr auf dem hier die pilzdinger ja so jetzt kommen erst mal die münzen in deine bank oh, oh. und die sterne zwei stück mit sachen kaufen oder was? genau und jetzt bekommen wir einen neuen, neuen titelbildschirm Mmh. Okay. Ja. ja das ja, war's für was für, für diesen part wir haben das erste brett hinter uns es folgen noch viele weitere ja. jetzt 46 minuten gedauert dieser Part. Oh. Ja, start damit wir damit wieder ins Hauptbild kommen ja jetzt hier sind wir dann geht es beim nächsten part weiter mit einem neuen brett ja. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.